Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Es ist ein bisschen länger her, dass das letzte Video gekommen ist, aber ich zeige euch auch gleich, warum das absolut nicht schlimm ist. Bevor wir loslegen, ihr seht, ich habe meine... Ähm, meine... Darstellung des Charts ein bisschen verändert, also ich bin jetzt auf dem weißen Modus geswitcht. Ich hoffe, dass euch allen jetzt nicht die Augen wegflattern und falls doch, empfehle ich euch einfach eine Sonnenbrille anzuziehen. Sieht zwar ein bisschen blöd aus, wenn draußen nicht die Sonne scheinen sollte, aber ähm, ihr könnt auf jeden Fall den Chart besser ähm, beobachten. So, ähm, wir gehen einmal kurz darauf zurück, was ich im letzten Video gezeigt hatte und dafür habe ich das Ganze hier einmal groß gemacht. Ich habe gesagt, wir sehen hier möglicherweise eine große B. Und ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Die große B ist gekommen. Wir sind äh, in diesem Bereich jetzt, wo es interessant wird. Wir haben versucht hier ähm, eine Korrektur zu traden. Da wurde unser Trade in Stop-Loss reingeknallt beim Wiederhochlaufen. Und an der Widerstandslinie, an der wichtigen Widerstandszone, haben wir nochmal einen Short Trade eröffnet. Den hat uns aber dann leider in SL gehauen, wo wir dann einen Verlust hatten. Bei dem anderen sind wir 0 auf 0 raus. Ja, ähm, es war aber klar, dass wir hier wirklich die Möglichkeit haben, nochmal einen Weg nach oben zu sehen. Äh, beziehungsweise einen. Eine Rallye nach oben zu sehen, eine kleine. Und ja, die findet hier gerade statt. Wir haben jetzt hier zwei Optionen. Option Nummer 1 ist, wir haben hier eine 1, 2, 3, 4, 5. Und hier eine A, B, C als Flat. Das bedeutet praktisch, wir haben hier eine große A, eine große B und eine große C. Und dann ist hier die Frage, wie komplex wird die Korrektur? Ja, haben wir jetzt hier die Möglichkeit nochmal genau dasselbe in... Äh, in, äh, schwarz zu sehen wäre das praktisch noch mal die Bewegung nach unten bis zu den 20.000 wenn bitcoin es richtig ekelhaft möchte dann wäre natürlich auch ein bisschen was anderes möglich ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass wir hier wirklich gar nicht erst bis zum 50.000er 50 level kommen sondern dass man hier an dem Bereich die reaktion sieht dann wäre die 20.000 jetzt irgendwie noch auf dem sage ich jetzt mal auf dem weg den die, die diese bewegung vorschreibt äh, mit drin es könnte natürlich aber auch sein dass wir auf diesen bereich hier fallen ja das ist definitiv möglich und das sollte man sich vor augen halten denn momentan sind wir alle wieder ein bisschen zu viel bullig und da muss natürlich jemand wie ich kommen oder wieder wieder dennis und äh, muss da mal die leute wieder ein bisschen auf den boden der tatsachen zurückbringen ähm, Sollten wir das DP erreichen, wäre natürlich die Möglichkeit, dass wir bei 22.000 Halt finden und wenn nicht, dann wären die nächsten Bereiche 18.000 bis 16.000 US-Dollar. Viele denken jetzt schon wieder, okay, wir sind hier in einem Bullrun, bla bla bla, tralala, ich kann mir das ganze Geschwätz schon gar nicht mehr anhören, deswegen habe ich auch kein neues Video gemacht, weil ich wusste, die Leute werden jetzt wieder komplett eskalieren und... 300 200.000. Wir haben wieder einen Bullen Rally. Wir sind jetzt wegen äh, Indikator XYZ sind wir jetzt äh, wieder in dem Bullenmarkt reingekommen. Das ist der absolute Bullshit hoch 10. Wir haben hier eine klare 1 bis 5 und haben jetzt hier eine Korrekturbewegung. Diese Korrekturbewegung äh, kann, ja, muss nicht, kann natürlich auch über dieses DP gehen und dann wieder drehen. Ist aber im Regelfall so, dass wir in dem Bereich hier ähm, sage ich jetzt mal Einhalt geboten bekommen von den Bären. Diese Bewegung ist äh, für mich relativ vorhersehbar gewesen, das habt ihr ja gesehen. Äh, wir haben dennoch versucht, diese Bewegung hier zu traden und ähm, ja, war ein Versuch wert. Ich meine, die Trades davor waren super gut und äh, da braucht man sich jetzt keine Gedanken zu machen. Ähm, interessanterweise... Ähm, haben auch schon mehrere leute in der academy genau diese bewegung hier äh, auf andere art und weise ähm, prognostiziert gehabt und ähm, das war auf jeden fall sage ich jetzt mal genau der richtige riecher den sie da hatten da erstmal props für und ähm, wie gesagt ich habe es im letzten video auch angesprochen für mich war klar dieses dieser große bereich wird angelaufen ich wollte jedoch hier mit meinem trade erreichen dass wir die bewegung hier nach unten sehen und dann so eine bewegung nach oben dass wir hier eine äh, klare a b c sehen aber ähm, ja sowas sieht man bei bitcoin leider nicht und wir gehen jetzt auf jeden fall mal kurz in die kleineren Timeframes rein und da wird es jetzt natürlich interessant das was wir hier sehen könnte womöglich schon das Top gewesen sein. Also, dass wir praktisch hier in den Bereich reingehen, gar nicht das 0786er anlaufen. Wir haben trotzdem schon mal Positionen eröffnet, beziehungsweise die werden abgeholt, hoffentlich. <lacht> ähm, und ja, in dem Bereich denke ich, dass wir eine, ähm, eine Korrektur sehen werden. Ob die Korrektur jetzt nur bis hier unten hingeht und wir dann von dort aus gesehen, ich lege es mal gerade richtig an, also wäre dann praktisch wenn wir hier sowas sehen würden ja ähm, ob wir dann jetzt den Bereich hier nur anlaufen um dann mit einer bullischen Bewegung, denn dann ja, dann wäre es nochmal möglich, dass wir äh, von hier aus weiter nach oben pumpen könnten. Ob das jetzt stattfindet, ich denke eher nicht. Ähm, Binance gibt ja auch richtig Gas momentan, die ziehen äh, die Gelder von den Börsen ab, also die eigenen Gelder. Ähm, wenn das jetzt erstmal publik geht, dann wird es sowieso interessant. Ähm ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir starke Regulierungen in den nächsten Monaten sehen werden. Diese starken Regulierungen werden anfangs schlecht für den Kryptomarkt sein. Äh, da wird es auf jeden Fall richtig scheppern. Ähm, für diejenigen, die jetzt wieder denken, wir sind auf dem aufsteigenden Zug auf äh, dem auf den, auf den äh, fahrenden Zug aufgestiegen. Sorry. Ähm, ja. Es ist relativ tricky für Neulinge äh, in diesem Markt zu überleben. Und deswegen kann ich jedem von euch nur ins Herz legen, schaut beim crypto talk vorbei wenn ihr euch äh, nur ein bisschen austauschen möchtet und vielleicht ein bisschen hilfe haben möchtet von anderen leuten und wenn ihr wirklich interesse habt zu sehen wie wir das machen und auch zu äh, verstehen wie wir das machen und warum wir das machen dann äh, kann ich dich nur dazu oder kann ich euch nur dazu ähm, einladen in dem der academy beizutreten wie das funktioniert das ähm, ist unten in der Beschreibung erklärt. Also ihr müsst einfach nur in den Crypto Talk reinkommen, dann einen von uns beiden anschreiben, entweder in Dennis oder mich, oder halt eben dort sagen, dass ihr Interesse an der Academy habt. Oder aber ihr stimmt einfach in der Abstimmung ab, da habt ihr auch die Möglichkeit. Und äh, ja, ich denke, die Ergebnisse sprechen für sich. Und zusammen mit dem Rave Reader geht da auf jeden Fall einiges. Wir gucken uns mal an, was der Rave Reader gemacht hat. Ja, Also der Rave Reader hat hier auf Long geskippt, und ist dann praktisch jetzt mit uns nach oben gegangen. Wenn wir uns die kleineren Timeframes angucken, wie 4 Stunden Chart, hatten wir praktisch hier einen Long Einstieg und hier einen Long Einstieg und hätten praktisch die Bewegung bis hierhin mitgenommen. Hier wird er uns wahrscheinlich einen Take Profit generieren. Ähm, wir haben hier den Trendwechsel gehabt. Danach wären wir praktisch drin gewesen. Im 1 Stunden Chart sieht das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter aus. Da haben wir praktisch vor dieser Bewegung also beziehungsweise mit nach dieser Bewegung praktisch den Switch gehabt und dann praktisch schöne Bewegung mit nach oben. Ähm, was, was kann ich dazu noch sagen? Also man muss auf jeden Fall ähm, oder man, beziehungsweise man muss man kann auf jeden Fall sagen, was man will, aber der Wave Reader ist äh, die absolute Nummer 1 momentan, was da draußen so an äh, Indikatoren kursiert und ähm, hier sieht man auch mal noch mal schön, wir hatten hier dann praktisch den äh, Long Switch gehabt. Ja? Man wäre praktisch reingegangen, hätte hier dann das Take Profit bekommen, bevor dann hier dieser Abverkauf kam. Hier wäre wieder der Long reingegangen. Dann hätte man hier oben wieder ein Take Profit gehabt. Und äh, das wäre dann durchgegangen bis hier oben. Take Profit bedeutet nicht, man sollte seinen kompletten Trade schließen, sondern man sollte Gewinne absichern, damit man, wenn man in den Stop Loss reinfällt, Null auf Null wieder rauskommt, ja. Und ja, hier sieht man es auch wieder. Take Profit, Take Profit. Dann haben wir hier den neuen Trade eröffnet. Take Profit, Take Profit Nummer 2, Abverkauf, neuer Einstieg und weiter geht's, ja. Hier wieder dann Take Profit, bevor es dann jetzt zu diesen, ähm, dieser aktuellen Bewegung hier gekommen halt ist. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, schaut auf jeden Fall im Crypto Talk vorbei. Ihr müsst, wenn ihr in den Crypto Talk reinkommt, müsst ihr ähm, eine... Nachricht beantworten, also ihr bekommt praktisch einen Willkommenstext und dort ist unten ein Button, dort steht Ich bin kein Bot, dort müsst ihr unbedingt draufklicken, ansonsten fliegt ihr innerhalb von ein paar Stunden wieder aus dem Crypto-Talk raus, das ist so ein bisschen um vor den ganzen Spammern zu schützen. Ich verabschiede mich jetzt, ich denke, dass hier alles gesagt wurde, was gesagt werden musste, mehr braucht man glaube ich nicht darüber zu sprechen, die Ziele sind bekannt, ich habe ein bisschen meinen Forecast mit euch geteilt und Hoffe auf eure Unterstützung. Teilt das Ding, liked das Ding, ähm, kommentiert dieses Video und dann würde ich sagen, hören wir uns, sobald es wieder etwas Neues da draußen gibt oder irgendwas Interessantes passiert. Ich wünsche euch was. Habt ein schönes Wo äh, Wochenende. Euer Kryptosagi von der Bull vs Bear Academy. Macht's gut. Ciao.